Ich bin Lars von Rhein, äh, arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fernuni Hagen und ich präsentiere Ihnen heute das Automatic Assessment Tool, ähm, Werkzeug, das Teil einer Arbeitsgruppe des D2L2 äh, mit der Fernuni in Hagen, äh, aus der Fernuni in Hagen ist. D2L2 ist unser Forschungsschwerpunkt äh, Digitalisierung, Diversität und lebenslanges Lernen. Und wir bestehen aus Forschenden der FEU und des DFKI. Heute werde ich dabei unterstützt von meiner Kollegin von der FEU, Silke und vom DFKI von Dr. Shawang und Hong Li. Ähm, ja, und zusammen bilden unsere beiden Einrichtungen das äh, AI Edu Research Lab. Es ist ein Projekt unter der Leitung von Frau Professor Dr. Claudia de Witt aus der Fernuniversität in Hagen und Professor Dr. Nils Pinkwart vom DFKI. Das Projekt läuft noch etwa bis September nächsten Jahres und wir befassen uns zentral mit drei Zielen in diesem Initialprojekt, die zu drei Szenarien gehören. Heute befassen wir uns vor allem mit dem AT, was sich aus dem ersten Szenario und Ziel heraus gebildet hat. Da geht es dabei, da geht es darum, wissensbasierte Expertensysteme zur personalisierten Studiumsbegleitung anzuwenden und zu erproben. Und tatsächlich heißt das auch, die selbst zu entwickeln. Ähm, abgesehen davon befassen wir uns auch noch mit selbstreguliertem Lernen über den Studienverlauf und äh, mit Ethik und Sensibilisierung für künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung. Aber das ist heute nicht äh, Fokus unserer Vorstellung. Ähm, das Automatic Assessments Tool ist Teil eines äh, größeren äh, Anwendungskonstrukts. Ähm, wir haben heute Morgen schon das IFSI, eine Quiz-Anwendung ähm, Ähnlich dem AAT, allerdings basierend auf ähm, geschlossenen Fragesystemen größtenteils vorgestellt. Das AAT selbst ist noch ein, äh, eine Prototyp-Applikation, ähm, die im bildungswissenschaftlichen Modul an der FEU zum Einsatz kommt. Und ähm, ja, es liegen neben dem Prototypen, den Sie heute noch äh, nutzen werden, oder erkunden werden, besser gesagt, äh, liegt außerdem noch eine technische Demo vor, bei der schon ein bisschen mehr der Funktionen äh, sichtbar werden. Ähm, ich stelle Ihnen heute den aktuellen Stand kurz vor und ähm, ja, auch so ein paar Herausforderungen, die im Rahmen der Entwicklung des, äh, der Anwendung selbst ähm, aufgekommen sind und äh, wie es damit dann weitergehen soll zu dem AT. Sie sehen hier jetzt die nutzerinnen oberfläche ähm, die UI, äh, und äh, die wurde orientiert am ähm, Design der Fernuni Moodle-Umgebung. Moodle für diejenigen, die es nicht kennen, ist ein Learning-Management-System, also einfach eine Online-Plattform, über die E-Learning-Angebote äh, verbreitet. Äh, werden können oder angeboten werden können. Sehr verbreitet in, äh, im Hochschulsektor ist einfach eine der bekannteren Systeme dafür. Ähm, das System selbst äh, basiert auf offenen Textantworten. Das heißt, hier im Gegensatz zum IFSI geht es um äh, Fragen, die eine freie Textantwort äh, fordern und das System soll diese freie Textantwort bewerten. Dabei wird die Bewertung bis jetzt äh, auf Basis einer, ja, eines, eines Scores von 1 bis 0, also in Schritten 1, 0,5 und 0 rückgemeldet und äh, zusätzlich werden in der Textantwort, die ein Student einpflegt, also man sieht das hier oben, wenn man diese Textantwort einpflegt und dann eben auf den ähm, äh, Einreichen-Button geht, dann ähm, wird die Textantwort unten farblich markiert. Dort werden dann Worte markiert, die ja, positiv oder negativ sind, und zwar abhängig davon, ob der Gebrauch dieses Wortes zur Beantwortung der Frage äh, sinnvoll ist. Ähm, das passiert, ähm, oder das hat das System, äh, das wurde dem System angelernt äh, durch die Bewertung Lehrender. Und ähm, Zusätzlich äh, äh, meldet das System eine mö möglichst gute, ähnliche Studierendenantwort zurück. Das heißt, die Antwort, die der andere Studierende gegeben hat, die dann äh, zurückgemeldet wird als, als zusätzliches Feedback, die soll der Antwort des ähm, gerade aktiv nutzenden Studierenden möglichst ähnlich sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben äh, eine ja, möglichst gute Bewertungen haben. Das heißt bestenfalls eine deutlich bessere Bewertung, sodass der Studierende in seiner Art zu denken sehen kann, okay, was würde jemand denn antworten, der ähnlich wie ich an die Frage herangegangen ist und dann ähm, die Frage beantwortet. In der aktuellen Demo-Version können dabei so fünf Fragen noch nur genutzt werden. Und einen Moment. Wir haben vor, zusätzlich zu den jetzt gerade erwähnten Funktionen ähm, noch eine Visualisierung, äh, ein visualisiertes äh, Mindmap-Feedback zu geben. Das heißt, hinter dem Tool äh, liegt von der Domäne des Moduls, also des bildungswissenschaftlichen Moduls, liegt eine Ontologie vor, die relevante Konzepte aus diesem Modul äh, beinhaltet. Die wurde angelegt auf Basis von Studienmaterial. Also da arbeiten wir mit Studienbriefen, die kriegen Studierende analog vorgelegt sowie auch digital. Und die wurden ähm, in einer Domäne als, als Wissensdomäne äh, wurden die angelegt als Domänenmodell. Und das System soll jetzt die Antwort des Studierenden, der Studierenden abgleichen mit diesem Domänenmodell und soll auf Basis dessen. Ausschnitte aus dem Domainmodell rückmelden können, in denen dann äh, es möglich ist, Zusatzinformationen äh, einzusehen, einzusehen, welche der Konzepte schon ganz gut gelernt wurden, welche weniger und das würde dann nach so einem um Hover-Prinzip und Point-and-Click äh, laufen. Ja, und äh, zusätzlich soll dann noch so eine farbliche Visualisierung sein, das heißt, Sie sehen hier in dem Bild jetzt äh, grün markierte Konzepte, wären dann solche, die der Studierende schon sehr gut kennt. Das AAT ähm, wird aktuell als Eingangstool, also in der Studieneingangsphase, in der Moduleingangsphase besser gesagt, äh, eingesetzt, soll also das äh, Vorwissen abtesten und ähm, damit die erste Basis für ein Studierendenmodell auch äh, hergeben in einem etwas größer gelagerten, übergreifenden System später als zukünftige Zielsetzung. Aktuell, Funktion, äh, aktuell vorhandene Funktion für das AAT ähm, bei der Moodle-Demo, die stellt Ihnen gleich noch Frau Lie vor, ähm, sind die Freitexteingabe, also dass eben eine Antwort eingegeben werden kann, äh, die automatische Benotung, die äh, bestmögliche Antwort ist, äh, meint hier diese Studierendenantwort, die zurückgemeldet wird als Feedback und dann natürlich das... Äh, Feedback in Form der Markierung positiv und negativ bewerteter Wörter sowie der Benotung. Ähm, auf Seiten der Lehrenden gibt es mittlerweile auch schon eine UI, die ähm, es ermöglicht, eben die Antworten, die das System gibt, vorher zu kontrollieren. Das heißt, wir sind hier in einem teilüberwachten System, das ähm, nochmal ermöglicht, eine, ja, eine menschliche Person zwischenzuschalten, die dann das Feedback der, des Systems nochmal korrigiert, ähm, Wortmarkierungen ändert und die Benotung eventuell auch ändert. Diese Funktionen, also auf Seiten der Lehrenden UI, die sind in dem Prototyp, den Sie später nutzen, noch nicht enthalten. Das nur, dass Sie sich nicht wundern, das wird nur in der Demo äh, möglich sein zu zeigen. Ähm, kann man mich gut verstehen? Ich sehe gerade im Chat, dass es Verbindungsproblem. Okay, wunderbar. Gut. Die ähm, <lacht> Danke für die Daumen. Ähm, genau. Äh, wo war ich die Funktion? Genau. Nach äh, abschließend für Sie noch einmal, damit gleich mehr Zeit für Sie ist auch äh, zu testen, ähm, fasse ich Ihnen nochmal zusammen. Die Herausforderung, vor denen wir jetzt gerade bei diesem System stehen. Weshalb es auch nur ein Prototyp und eine Demo gibt und das noch nicht in dem Einsatz ist. Der, die Größe unseres Datensatzes, die reicht einfach für zuverlässige Machine Learning Ergebnisse nicht aus. Das heißt, unser Datensatz ist relativ klein. Wir versuchen, mehr Daten zu bekommen. Da ist bereits auch der die nächste Lieferung ähm, steht bereits an. Die Datenqualität. Ist ein Problem, das heißt, wir haben inkonsistente Benotungen zwischen verschiedenen ähm, Ratern, äh, wir haben ein paar Fehler im Datensatz, die immer ausgeglichen werden müssen. Äh, dazu fällt auch unter anderem eine ungleichmäßige Verteilung der Fallzahlen auf die verschiedenen. Quizfragen, das heißt, ein Teil der Quizfragen hat sehr geringe äh, Beantwortungszahlen, weil diese Fragen alle freiwillig sind und viele Studierende zwei spezifische Fragen gerne umgehen. Äh, das Problem muss gelöst werden. Im Moment wird das gelöst dadurch, dass die Fragen zusammengefasst werden. Und ähm, ja, und zu guter Letzt eine große Herausforderung ist noch das Feedback durch die Wortmarkierung aufgrund der Art der Domäne, der bildungswissenschaftlichen Domäne ist es nicht immer sehr einfach, um einfach zu sagen, ja, das Wort ist falsch oder diese Antwort, äh, dieses Wort ist besonders richtig oder das muss unbedingt gesagt werden. Das ist immer abhängig davon, wie die Argumentation in diesem Freitext ist. Wenn ich also beispielsweise bei der ba Definition von Medi Mediatisierung den Begriff Digitalisierung gegenüberstellen möchte, dann ist Digitalisierung nicht gleich Mediatisierung, würde also auf der Seite falsch gesehen werden. Wenn es aber richtig verwendet wird, nämlich in der Gegenüberstellung der Begriffe zur Definition, wäre es positiv. Und, und in diesem Konzept, da haben wir noch Schwierigkeiten mit, ähm, da sind wir dran, das zu überarbeiten. Genau, da das zu reduktionistisch wäre. Kommende Ziele wären für uns, ein Plugin für Moodle natürlich zu erstellen, damit wir in die ersten Testungen gehen können. Dann brauchen wir deutlich mehr Datensätze, beispielsweise aus Altklausuren. Es gibt bereits, wie gesagt, neue Daten sind vorhanden. Und ähm, ja, dann das Feedback durch die Visualisierung, das ich Ihnen vorgestellt hatte. Das ist ein Ziel, das auf das Domänenmodell dann auch zuzugreifen. Und ähm, ja, zu guter Letzt eben die Wortmarkierung als Bewertungsmaßstab. Da müssen wir auch nochmal ähm, dran feilen. Das soll es erstmal von meiner Seite gewesen sein. Ähm, was jetzt auf Sie zukommt, ist, dass Frau Lee Ihnen einmal eine Demo-Version zeigt mit äh, den Funktionen, die in dieser Demo vorhanden sind und Sie danach einen Link bekommen zu einem Prototypen, bei dem Sie selber mal erkunden können. Der ist noch sehr einfach gestaltet, zeigt aber, glaube ich, glauben wir, ganz gut, ähm, was aus diesem AAT irgendwann mal werden soll. Für Sie als Information, da wir gerne auch Fragen von Ihnen beantworten möchten, Sie können während der Nutzung des Prototyps gerne Rückfragen stellen. Das können Sie entweder im Chat tun oder wenn Sie auf der linken oberen Ecke wahrscheinlich im Bildschirm schauen, dann müsste dort ein kleines Männchen mit einer gehobenen Hand sein. Und da können Sie, das heißt dann Request Broadcast Permission, da können Sie anfragen, äh, dass Sie Sprech Sprecherrechte bekommen und die können wir Ihnen dann freigeben. Also wenn Sie aufzeigen möchten, das ist die Funktion dazu. Und äh, damit würde ich an Frau Lieber übergeben und schließe so lange die Präsentation. Bitteschön. Ja, sehen Sie schon jetzt um, meiner Browser-Fenster. Und um, das ist das sogenannte Winzer-Prototyp und ähm, ich weiß nicht jetzt ah, yes. um, um, und mit diesem Prototyp kann man schon ein bisschen sehen, uh, wie unser ART-System um, um, welche Idee uh, das System zeigen möchte. Das heißt hier uh, für die Fragen kann man diese Antworten hier angeben und dann danach sieht man die automatische Bewertung und auch äh, die negative und positive Terme, die äh, auch alles automatisch hier hergeleitet äh, sind. Und wenn man ähm, auf einen Term hier klicken, dann sieht man auch diese anthologie graf Und äh, ich werde später nach äh, meiner Demo-Session die Link hier bekannt geben und kann jeder hier äh, schon ein bisschen äh, klicken und sehen. Und wie gesagt, hier ist es diese bestmögliche Lösung, sodass die Studentin ähm, oder die, äh, der Benutzer ähm, eine Ahnung ähm, von Musterlösung hat. Und ähm, außer diesem System möchte ich gerne noch äh, unser eine andere Anwendung von unser AAT System zeigen. Bei dieser Anwendung ähm, können ähm, beide Studenten äh, und Lehrerinnen zusammenarbeiten? Das heißt, erstens, äh, der Student kann bei unser äh, System anloggen und äh, Fragen beantworten. Und die äh, Antwort wird von unser AAT-System AAT automatisch bewertet, aber nicht direkt an Studenten zurückgegeben, sondern an den Lehrerinnen. Und äh, der Lehrerin kann äh, die ähm, Wertung ähm, kontrollieren und überprüfen, anpassen und dann das Feedback final an Studenten geben. Jetzt zum Beispiel kann ich als ein Student anloggen und dann sehe ich diese Studentseite und insgesamt sechs ähm, Fragen und ich kann mal auswählen, was zu beantworten oder ich kann auch als ähm, Lehrer hier anlegen. Und dann das System sagt dem Lehrer, ja, es gibt so viele Studenten, hat so viele neue ähm, Fragen beantwortet, bitte kontrollieren. Wenn ich sehe, dann sehe ich äh, genauer äh, diese Details. Wer hat was beantwortet? Und grün bedeutet schon erledigt. Und blau bedeutet neue äh, Fragen, die man jetzt. Äh, auf äh, diese Überprüfung von Lehren wartet und äh, die Lehrer wird auch äh, so regelmäßig äh, äh, Notifikationen ähm, bekommen und, äh, und ja in der E-Mail wird immer gesagt, äh, bitte kommen Sie zu neuen ähm, Prüfungen. Und jetzt zeige ich zum Beispiel als Studentin möchte ich gern was beantworten. Ich kopiere hier zum Beispiel eine Antwort zu dieser Frage und sage, okay, jetzt komme ich, äh, komme meine, ähm, meine äh, Antwort und dann wird der Lehrer hier eine neue Antwort sehen. Und man sieht, ja, hier, das ist genau meine Antwort gerade eben. Und ja, das sieht relativ gut, uh, unser AAT-System AAT, äh, wird automatisch sagt, war sehr gute, super ähm, Antwort, weil solche, solche, solche, solche, solche ähm, Konzepte kommt. Und das ist meine Begründung, äh, warum dieser Student äh, gute Punkte bekommt. Und der Lehrer kann sagen, ja, ich bin, äh, ich finde es auch, das ist wirklich gut. Oder der Lehrer kann sagen, na ja, eigentlich nicht so gut. Ja, kann auch anpassen. Und dann ähm, für die Begründung eigentlich auch, der Lehrer kann einfach sagen, ja, ich, ich habe auch dieselbe Meinung. Oder der Lehrer sagt, nein, ähm, eigentlich das soll negativ sein oder solche Wörter soll negativ sein. Aber bei dieser Antwort findet der Lehrer vielleicht, ja, das, das passt, mache ich nichts. Und finde ich die bestmögliche Antwort hier auch super, sehr gut. Dann ak akzeptiere ich auch. Das, das heißt, ähm, der Lehrer kann wirklich sehr viel Zeit und Energie ähm, sparen und dann direkt hier das Feedback weitergeben. Und dann wird der Student hier... Das Feedback sehen. Das ist genau das Feedback. Und weiter sieht der Student auch die aller Konzepte als Begründung, warum man diese Punkte bekommt. Und die bestmögliche Antwort sieht man auch. Und ähm, wenn man weiter sagt, äh, ich möchte gerne weiter, ähm, weitere Fragen beantworten, dann schickt mal ein. Weiteres Beispiel. Und dann sieht der Lehrer hier die Frage 3: ist es jetzt blau, das heißt, das wartet auf die Überprüfung. Aber diesmal ist es die Antwort echt nicht so toll. Das System verwertet es als Null. Und es gibt zwar schon hier zwei um, grüne Konzepte. Aber leider, das ist eigentlich der Begriff in der Frage selbst. Das, das heißt, der Student hat eigentlich gar nicht äh, den Begriff gut äh, erklärt. Das ist auch der Grund, warum das System hier null äh, findet. Aber der Lehrer kann natürlich auch sagen, ja, trotzdem möchte ich noch einige Punkte geben oder sage doch, das ist wirklich null. Und, äh, trost, äh, und außer diese roten Stufen finde der Lehrer vielleicht auch Internet, oh, das ist, geht da nicht darum. Oder das ist auch aller Gründe, warum das ist überhaupt nicht eine gute Antwort. Dann sage ich, okay, ich bin fertig mit der Bearbeitung. Aber diese bestmögliche Antwort, okay, das ist schon gut. Und dann sage ich, fertig, ich bin fertig, die Lehrer ist jetzt fertig. Und man sieht, dass es hier auch grün wird. Um, und uh, der Student sieht jetzt, diese Frage 3 wird schon fertig beantwortet und der Grund liegt hier daran. Und uh, eine mögliche Antwort. Als Musterlösung kann man hier ein bisschen lernen. Und um, jetzt bin ich fertig mit den äh, Hauptfunktionen und dann gebe ich auch diese Link vom Prototyp bei unserem Chat. Sehe ich erst Fragen hier? Ja, ich würde vielleicht chronologisch durchgehen. Die noch nicht beantwortet, die Frage von Herrn Schmidt. Wie lösen Sie das Problem der Binarität von richtig falschen Wortantworten und die Frage des Sinnzusammenhangs, zum Beispiel, ich, wenn ich schreibe unter Digitalisierung, verstehe ich nicht Analogizität subsumiert. Ähm, Dazu, also ich hatte ja bereits gesagt, dass wir da, da jetzt als nächstes dran arbeiten müssen. Im Moment ist die aktuelle, also die Lösung, aktuelle Lösung des Systems ist ja, dass da die Kontrolle des Lehrenden noch mit drin ist. Wir diskutieren gerade so ein paar Möglichkeiten. Darunter fällt unter anderem auch, ob in Zukunft vielleicht da ein LP notwendig sein wird. Das ist ein sehr schwieriges Thema, da bei Volltextantworten immer Argumentationsketten mit einfließen und es macht die Bewertung von Antworten deutlich schwieriger durch zumindest automatisierte Systeme. Wir suchen da auch im Moment noch nach kreativen Ideen. Wie gesagt, das ist ein Work in Progress, also es ist noch kein abgeschlossenes, fertiges System. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Ansonsten können Sie sich natürlich auch gerne melden. Wenn Sie natürlich live sprechen müssen, Sie bedenken, die Sitzung wird aufgenommen. Ähm, welche Frage haben wir noch nicht beantwortet? Äh, Rechtschreibfehler. Ähm, ja, Hong, möchtest du etwas dazu sagen? Wie das System die Rechtschreibung aktuell einliest oder Cha? Um, correct I think, writing. okay, I see. Oh, cry the writing. So actually that was a problem. So it's on our to-do list. Uh, so we also have some discussion. So should we, uh, automatically correct the students, uh, typing? Um, yeah, but, I, uh, definitely, uh, this is what we want to do, but, uh, definitely on our recommendation, we want to guarantee there are no, uh, there are no, uh, mistype uh in that answer uh, also i uh, i see the other question regarding the, the the the the how to say that uh the binary to, uh H and fash so actually the be, uh, behind the thing is we are using the pure machine learning um model to do the classification that's why we grade student answer um, we are we also don't just want to give a grade. We want we also want to provide some hints. why we give you such grade? And uh, that's why we use the color highlight. So uh that's uh, you can see sometimes we highlight uh, several words in green and some uh, some words in red. So the red and green somehow give the students uh some hints. Uh, let's say in this area, uh, your answer uh, contribute to your grading. So that means this uh, with green, that means okay, you get some point for uh, to answer this question. And uh, of course, the red part, uh, you you should pay attention. Something maybe you uh, misunderstood or uh, something you don't fully understand. So that's why in AAT we also provide the further recommendation if you want to check out the red part, then you can click on that. Then you will see uh, all the learning objects uh, uh, attached to this uh, part. So then you can further to uh, read or uh, watch the video or listen to the audio to create your knowledge. So how come we get the red and the green parts? Then, uh, then we come to the uh, teacher side. So at the beginning, when we collect our data set, we ask the teachers, several teachers, try to uh, uh, annotate the existing uh, data set. So somehow, it's just roughly, it's not exactly the concept. It's kind of like if the teacher Think this area really a good answer? Then they will highlight some green and uh, uh, red. So we don't do the uh, binary uh, um, correct or, or, or um, incorrect stuff. This is right now our um, it's kind of like uh, algorithm behind that. Well, I think some question regarding the technical part to whom? Can you say something? Um. I think it's uh, most of all the um, algorithms and uh, you have already answered it, right? It's about the machine learning um, or deep learning. Könnten Sie bitte den technischen Aufbau des AAT-Tools vorstellen? Wird zum Beispiel eine Auswahl an Antworten dem System vorgegeben, um danach zu kategorisieren? Wie haben Sie die Daten trainiert? ML oder also Machine Learning oder Deep Learning? Gut, also Deep Learning oder andere Machine Learning Methods würde ich dann wohl sagen äh, und könnten Sie etwas zu dem Algorithmus sagen. Ist die Frage beantwortet worden mit der Ausführung so gerade eben? Frau Neudecker, waren Sie das? Nein, Frau Isenberg? Nein, okay. Ähm, ja, Hong, könntest du noch etwas dann äh, dazu um. sagen, wie das System die... Äh, Antworten, die es rückspielt, auswählt? Ja, dieser technische Aufbau, so, so viel verstehe ich die Frage. Das heißt, wir haben vorher ein Modell trainiert, ein ähm, ähm, Machine Learning Modell eigentlich. Wir haben verschiedene Methoden versucht, aber äh, ist unser Datenset äh, äh, relativ klein und funktioniert diese Deep Learning nicht so sehr gut. Ein Mo mein Machine Learning-Modell haben wir vorher trainiert äh, und dann bei der, ähm, bei der, bei, beim System haben wir das Modell angewendet, das sowohl eine, ähm, an, äh, eine Frage von dem Student beantwortet, dann wird äh, dieser äh, diese Sätze von Studenten mit diesem Modell so bewertet. Das, das, das wird so gemacht, ist die Frage beantwortet. Or maybe can you talk about details yeah. about the algorithms? Uh, I think, yeah, actually this is a, a quite a simple uh, machine learning model we use because right now we have relatively small data set. Uh, we collect uh, the answers from six type of question um just to use uh machine learning model or, or of course we test the five models so i think it i take this chance also to try to answer the question from ben benhart uh because <laughs> thank you for trying this and you got uh, 0.5 uh so the reason one point uh one side is will be you you not get 1.0 uh it's like uh, so every question is not only about uh, asking the um, one concept. There is also con uh, con context and this is one side. The other side is uh, currently our this side is quite small. Our accuracy is not uh, uh, high enough. So actually re uh, relative is uh, around 44. Uh, that's why we developed it as a sem uh, semi automatic tool that's why we give the teacher a chance to prove that uh, once uh, i mean after several years we have we collect enough data uh, if our accuracy about to like 80% or something then we will get rid of the semi tool and also i can see a question from um, Angelica. so Sorry. Okay i have to interrupt you <laughs> time is over maybe you keep it very very short and then uh, this is the last question right yeah i think uh Uh, definitely uh, a yes to your uh, question, and uh, uh, actually we already use uh, high level uh, semantic uh, knowledge base, domain knowledge, uh, maybe you, you, uh, we have another true IFSE, it is totally based on knowledge base, so it's also uh, suitable for the key one, key two as well. Wunderbar, dann müssen wir leider an dieser Stelle abbrechen. Ich sehe, es sind noch ein paar offene Fragen da. Sie haben aber ja auch in den nächsten Tagen oder heute noch die Möglichkeit, die SpeakerInnen anzuschreiben, anzuchatten, mit ihnen in Kontakt zu treten, in welcher Form auch immer. Ich denke, die sind da auch für weitere Fragen offen. Ja, schön, dass Sie alle da waren. Und dann beende ich hiermit die Session und Sie geraten dann zurück in die Lobby. Dankeschön.